In diesem Video zeige ich dir, wie du spannende US-Immobilien von Europa aus aufstöbern kannst. Du lernst, wie du herausfindest, ob es sich bei diesen spannenden Objekten auch um rentable Objekte, also mit Cashflow und Rendite handelt. Am Ende des Videos zeige ich dir Finanzierungsmöglichkeiten auf. Ich zeige dir, wie du die Objekte langfristig verwalten und den Cashflow optimieren kannst. All das in diesem Video. Let's get into it! Der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal hier geht es um die Themen Investition, Immobilien und deren Verwaltung. Ich lebe seit mehreren Jahren hier an der Ostküste der USA bei Philadelphia und konzentriere mich als Immobilieninvestor genau auf diese Region in und um Philadelphia. Wir investieren und managen hier verschiedene Objekte, Immobilien. Dazu zählen Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Objekte im eigenen Bestand, aber auch im Bestand anderer Investoren, die wir im Auftrag verwalten. Das heute ist meine dritte Folge der Serie über meine Investment- und Immobilienstrategie. In Folge 1 hast du gelernt, warum ich Immobilien überhaupt spannend finde im Vergleich mit anderen Investitionsarten. In Folge 2 ging es darum, warum genau US-Immobilien spannend sind. Und heute in Folge 3 zeige ich dir, wie du von Europa aus spannende US-Immobilien finden kannst wie du sie kaufen kannst, wie du sie finanzieren und langfristig auch verwalten kannst. Schau was uns an. Themenpunkt 1 Objekte finden. Bevor ich dir aber jetzt die gängigen Online-Portale zur Immobiliensuche hier in den USA vorstelle, solltest du dir im Klaren sein, wo genau du suchst. Wie bereits eingangs erwähnt, ich fokussiere mich auf die Region in und um Philadelphia, weil Philadelphia ist die sechstgrößte Stadt der USA. Das Einzugsgebiet sind 6 Millionen Menschen. Hier ist Bevölkerungswachstum und positive Entwicklungsaussichten. Es liegt genau auf der halben Strecke zwischen Washington D.C. und New York City. Wenn du weißt, wo du suchst, solltest du noch für dich klarstellen, was genau du suchst. Suchst du ein Apartment, ein Familienhaus oder ein Mehrfamilienhaus? Wenn du all diese Kriterien weißt, wo suchst du und was suchst du, dann kannst du damit auch die Suchagenten in diesen Online-Portalen füttern. Als Online-Portale wären zu nennen Zillow. Trulia und Redfin. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir unter diesem Video in der Beschreibung. Alle diese drei Portale kriegen ihre Daten hauptsächlich aus dem sogenannten MLS. Dazu hast du keinen Zugang, wenn du kein Makler bist oder ein Makler mit dir zusammenarbeitet oder du ein Broker bist. Das MLS ist sozusagen das Maklersystem, wo alle Makler ihre Daten, ihre Objekte drin pflegen und nach einer gewissen Zeit, ein paar Stunden, werden diese Daten auch an diese genannten Portale repliziert. Das heißt, du hast nicht wie in Europa auf manchen Immobilienportalen wirklich nur noch Rudi's Resterampe, die keiner mehr haben wollte, sondern es sind auch die Objekte und Informationen zu den Objekten, die auch die Makler sehen. Los geht's, schauen wir uns die einzelnen Portale an. Was ihr hier seht, ist Trulia.com. Trulia.com, muss man wissen, gehört zu Zillow. Das heißt, erwartet hier keine spektakulär unterschiedlichen Informationen oder Datenbestände. Das ist derselbe Datenbestand und faktisch ein Spiegel von diesem MLS-System, was ich vorher schon gesagt habe. Trulia hat aber einen Vorteil, werden wir gleich sehen. Trulia bietet noch verschiedene Map-Layer, also verschiedene Schichten, die man über Karten, über Landkarten drüberlegen kann. Zum Beispiel die Kriminalitätsrate, das heißt, man sieht, was in welche Gegend los ist und dafür ist Trulia hervorragend geeignet. Wenn wir jetzt uns das Ganze hier anschauen, ein ganz normales Immobilienportal, wo man seine Kriterien eingibt und auf Suchen klickt. Das machen wir jetzt mal. Wir suchen hier in der Region Philadelphia. Wir geben noch nichts Spezifisches an. Dann kriegen wir hier ganz genau ähm, unsere Objektliste, wir sehen hier die Karte vom Stadtgebiet Philadelphia. Wir heben mal das Stadtgebiet auf und wollen alle Objekte auf der Karte sehen. Und dann suchen wir uns einfach mal ein Objekt raus und an diesem Beispiel seht ihr, was ich mit dieser Kriminalitätskarte meine. Nehmen wir irgendwas hier in Nordphiladelphia, das zum Beispiel. Sehr schöner Fußboden, aber darum geht es gerade nicht. Wir scrollen hier einfach mal runter und gucken hier auf die Crime Map. Zur Information, je dunkel, desto nicht gut. Das heißt, in diese Gegend möchte man eigentlich nicht ziehen. Hier sieht man die Vorkommnisse, einzeln aufgelistet. Da war zum Beispiel Diebstahl, hier war ein Autodiebstahl, hier war Betrug... Auch ein Autodiebstahl. Das ist die Region Philadelphia, beziehungsweise es gibt Gebiete in Philadelphia, die sollte man meiden. Oder kommt drauf an. Die Gebiete haben gewisse Vorteile in Sachen Rendite, Nachteile. Ich sag's mal so: ein aufwendiges Mietermanagement. Wenn wir jetzt rauszoomen und uns die Region Philadelphia anschauen, sehen wir ganz klar: nord ist dunkel. Nochmal zur Erinnerung: Je dunkler hier auf der Karte, desto nicht gut. West-Philadelphia, bekannt aus dem Song bei Prince of Bel Air auch nicht so gut, South Philly ist auch ganz gut, deswegen Philadelphia Stadtgebiet muss man mögen, gibt Rendite, ja, aber ist halt in gewisser Weise aufwendiger. Bei unseren Investitionen konzentrieren wir uns aber eher auf die Randgebiete von Philadelphia, weil Downtown Investments sind andere Themen. Für unsere Objekte reicht es, wenn wir in den Vororten von Philadelphia sind, weil die Stadt wächst und dehnt sich dahin aus, das heißt alle Leute, die jetzt auch in der Krise derzeit nach mehr Wohnraum suchen, suchen in den Vororten, weil sie nicht in diesen dunkel gefärbten Orten hier wohnen möchten. Was sind Vororte? Was ihr hier seht zum Beispiel wäre Drexel Hill. Drexel Hill ist eine Region, wo wir auch mit mehreren Objekten vertreten sind. Drexel Hill, Springfield, das ist nicht das bei den Simpsons. Media... Swarthmore, also das sind alles Regionen und wie ihr seht, ist hier eigentlich nichts los. Springfield, hier oben ist ein bisschen wilder, da ist eine große Mall und das ist der einzige Grund, warum es da so dunkel ist. Ganz im Gegensatz hier zu West Philadelphia. spannend. Aber schauen wir uns an, welche Informationen wir noch zu diesem Objekt finden. Also neben den Bildern, die in dem Fall sehr gut gemacht sind, finden wir Informationen wie vier Schlafzimmer, drei Bäder, 1500 Square Feet und wir haben die genaue Adresse, wo dieses Haus Steht. Das ist schon mal ein Unterschied zu anderen Portalen im europäischen Raum, weil da kriegt man die Informationen ja nicht, ohne den Makler anzuschreiben und sich da zu registrieren und was auch immer, mit dem gleichen Vorvertrag zu schließen. Das ist hier nicht der Fall. Also hier könntet ihr auch direkt rausfinden, wer der Eigentümer von dem Haus ist und diesen Eigentümer direkt anschreiben, wenn ihr das möchtet. Und hier seht ihr auch noch die Source, wie ich eingangs schon erwähnt habe, das MLS-System, in dem Fall ist es das, das Bright MLS-System. Da kommen Informationen her. Also wenn ihr einen Makler oder Broker-Account zu diesem MLS-System habt, im Normalfall habt ihr das, wenn ihr mit einem Makler zusammenarbeitet, dann könnt ihr mit dieser ID den Originaleintrag in deren System finden, weil da wurde er gepflegt und von da ist er auch repliziert worden. Was auch noch spannend ist, man sieht hier die Historie zu diesen Häusern. Das heißt, man sieht, wer hat das Haus wann zu welchem Preis gekauft, wann gab es eine Preisreduktion, wann wurde es wie eingestellt. Also in diesem MLS-System werden alle Häuser von Maklern eingestellt und man sieht auch, wenn der Makler zum Beispiel den Preis reduziert. Das ist hier schön zu sehen. Das wurde am 12.08. für 58.000 verkauft. Das war der Eintrag damals. Und dann haben die... Am 21.12. scheinbar ihre renovierungsarbeiten abgeschlossen und haben das wieder auf den markt geworfen und in dem fall für 209.000 dann haben sie wieder rausgenommen haben es wieder reingetan warum auch immer den grund hier den weiß man nicht das kann irgendwas sein dass er an der contract war wie auch immer auf jeden fall man sieht die historie was dieses haus am markt gemacht hat oder wer der vorhergehende besitzer ist und wer es verkauft hat solche, solche informationen klar sind ja wichtig man sieht, was die anderen Häuser in der Gegend zum Beispiel kosten, was so, das nennt man die Comparables, also was Vergleichsobjekte sind. Vergleichsobjekte dann zum Beispiel mit derselben Anzahl Schlafzimmer, Bäder und so weiter und so fort. Also irgendwas auf demselben Level im selben Block oder ein, zwei, drei Blöcke weiter, je nachdem. Wenn diese Häuser in den letzten 1, 2, 3, 12 Monaten verkauft wurden, dann sind das Vergleichsobjekte. Das heißt, der Preis von diesem Objekt kann ein Indikator dafür sein, was dieses aktuelle Objekt wert ist. Was haben wir noch? Wir haben die Taxes, also die Steuern. Was kostet dieses Haus pro Jahr an Steuern? Ich hatte vorher schon erwähnt, Philadelphia als Stadtgebiet ist eine interessante Gegend zum Investieren. Das heißt, die Hauspreise sind niedriger als die Suburbs, also als die Vororte. Auch die Steuern sind in diesem Fall niedriger. In den Vororten sind die Steuern höher, weil, das muss man wissen, von den Steuern werden die Schulen bezahlt. Je höher die Steuer, im Regelfall auch, desto besser die Schule. Und in dem Fall ist es halt so, dass wir hier 1200 Dollar im Jahr steuern. Das ist für Immobilien hier in den USA eigentlich gar nichts. Assessment, das heißt, das ist die Wertschätzung von der Steuerbehörde. Das Haus ist auf 86.000 geschätzt, also das ist Grundstück plus Haus. Ich würde mal schätzen vor der Renovierung. Hier sehen wir noch statistische Informationen wie Preistrend, ähm, was der typische Hauswert in dieser Region ist. Und wir sehen auch, dass dieses Haus mit seiner Komplettrenovierung Renovierung 30% über dem Marktwert liegt. Ist eher für den Endverbraucher zu sehen, aber nicht für den Investor. Was wir hier oben gesehen haben, ist eine klassische Historie von einem äh, vielleicht einem, einem Flip. Das heißt, für 58.000 gekauft. Innerhalb von vier Monaten richtig mit Action renoviert und den Wert vervierfacht beziehungsweise die Versuchungsgrade. Klassiker, das ist ein Investorenobjekt. Wechseln wir zu Zillow. Vom Prinzip her seht ihr bei Zillow ja dieselben Informationen, ist derselbe Datenpool und nur ein anderer Aufbau. Hier haben wir links die Karte, rechts die Objekte. Ihr habt Fragen zu irgendeinem Haus, zu irgendeinem Objekt oder einer Region hier? Dann nicht zögern, schreibt mir bei Instagram at Show. Oder schreibt den Kommentar hier unter das Video und dann können wir uns die Häuser gemeinsam anschauen, beziehungsweise wir gehen sie gemeinsam durch, ob das was für euch ist oder nicht. Redfin ist auch ein eigenständiges Unternehmen, auch börsennotiert. Ist einfach zum Gegenprüfen der Ergebnisse von Zillow und troja zum Beispiel hervorragend geeignet. Das heißt, hier kann man auch vom Prinzip her dasselbe machen. Man sucht nach Drexel Hill, man hat äh, auf der linken Seite seine Karte, hat rechts die Objekte von den Filterkriterien ist es vom Prinzip her dasselbe. Jetzt habt ihr ein spannendes Objekt gefunden. Jetzt wollt ihr natürlich herausfinden, ist dieses spannende Objekt auch ein rentables Objekt? Macht das Cashflow, positiven Cashflow. Um das herauszufinden, könnt ihr die Zahlen einfach in ein Tool eingeben und dieses Tool stelle ich euch kostenlos zur Verfügung. Wir gehen es hier in dem Video als Google Sheets Tool durch, aber ihr könnt euch das als Excel herunterladen und lokal auf eurem Rechner damit arbeiten, rumspielen, Zahlen eintragen, kopieren, was auch immer ihr damit machen wollt. Ich will weder eure E-Mail-Adresse haben noch irgendwas anderes, sondern ihr kriegt einfach das Tool, benutzt es ganz einfach. Und das ist das Tool, was ich gerade bereits erwähnt habe. Den Link zu dem Tool findet ihr unter dem Video. Wenn ihr das geöffnet habt, öffnet sich ein Browserfenster. Ihr geht hier oben auf File, Download und ihr könnt euch das Ganze als Excel auf euren Rechner runterladen. Aktuell sieht das Ganze recht dürftig aus, Division durch Null und so weiter und so fort. Aber füllen wir dieses Tool einfach mal mit realen Zahlen aus einem Beispiel hier. Dazu gehen wir hier auf Zillow. Hier sind wir in der Region Drexel Hill und suchen uns hier einfach mal ein Objekt raus, was wir jetzt mal durchkalkulieren, wo wir einfach mal eine Deal-Analyse machen. Nehmen wir das hier. Jetzt schreiben wir uns mal die Kennzahlen ab und schauen, ob es sich wirklich um ein Renditeobjekt für uns handeln könnte. Also wir sehen 159,900. Die Zahl nehmen wir schon mal mit. Das heißt, wir haben 159,900. Dann haben wir hier Down Payments, Bei Investorenkrediten hier in den USA wird euch aktuell keine Bank unter 20, 25 Prozent gehen lassen. Das heißt, das müsst ihr in Eigenkapital schon mitbringen. 25 Prozent. Die aktuelle Zinsrate für Investoren wird so um die 4,25%, 4 bis 5% liegen als Investmentunternehmen. Das heißt, da kommt ja auch nicht drum rum. Repairs lassen wir erstmal weg, schauen wir uns gleich an. Was wissen wir noch oder was kriegen wir noch aus, der Zilo, äh, aus dieser Zillow-Anzeige heraus? Also mit Property Tax, die brauchen wir. Das ist alles äh, Public, das heißt, das können wir hier sehen. Scrollen wir nach unten, sehen wir den Preis und die Tax History. Und bei der Tax History haben wir 5935, 5935 Dollar pro Jahr an Property Taxes. Das geht in die ähm, Schulen und in die lokale Infrastruktur, Polizei und so weiter und so fort. Also 5935, das übernehmen wir. 5935, Insurance. Wir arbeiten mit verschiedenen Versicherungsunternehmen für die Objekte zusammen und da kann man sich auch kostenlos einen Quote geben lassen, also ein Angebot machen lassen von Versicherern. Und hier würde ich einen Erfahrungswert eintragen, Objekte der Größe, 800 Dollar Versicherung. Was haben wir noch? Monthly Income, das ist wichtig. Also das Income in diesem, äh, bei diesem Objekt kriegen wir zum Beispiel auch schon direkt von Zillow in diesem Fall geliefert, glaube ich. Ja, haben wir hier. Ist manchmal nicht da, wenn das Haus zum Beispiel noch nie vermietet war oder die Gegend keine Mietgegend ist, dann wird es keinen Rent-estimate geben von Zillow, sondern dann muss man auf verschiedenen Websites sich einfach die Informationen zusammensuchen und gucken und probieren, was wäre jetzt ungefähr eine Miete, die in dieser Gegend erzielbar ist. Dafür gibt es auch andere Portale. Bei diesen Portalen bezahlt man dann und die machen das für einen. Und da wären Sachen wie Rentometer zum Beispiel zu nennen. Rentometer.com, auch den Link setze ich euch unter das Video. Wir übernehmen das hier 1500 pro Monat. Sagt uns Zillow, können wir hier an Mieter erzielen. Nehmen wir 1.500. So. Was wir jetzt noch mit einrechnen müssen, wäre jetzt zum Beispiel ein Leerstand. Also für einen Leerstand ungefähr ein Erfahrungswert hier ist ähm, 5%. Das heißt, ein paar Wochen im Jahr steht das leer, weil hier sind die Turnover-Zeiten relativ schnell. Das heißt, wenn eine Wohnung leer steht, kann man über den Preis, beziehungsweise wenn es in einer guten Lage ist, diese Wohnung auch recht schnell wieder vermieten. Das sollte kein Problem sein. Ja. Das sind eigentlich auch schon die Zahlen, die wir hier brauchen, aber in diesem Fall wären jetzt noch andere Kosts relevant. Das heißt, wir haben zum Beispiel in dieser Region, auch im Erfahrungswert, als Vermieter oder Eigentümer die Pflicht, das Abwasser und den Müll mitzubezahlen. Und das ist pro Apartment in dieser Gegend ca. 500 Dollar pro Jahr. Das heißt, das kommt als Kosten mit on top. Diese 500 Dollar hat er jetzt hier übernommen und die kriegen wir hier mit. Das heißt, jetzt im Endeffekt sind wir hier bei diesem Haus mit dieser Miete bei einem negativen Cashflow. Also 8 Dollar pro Jahr machen wir mit diesem Haus negativen Cashflow, äh, pro Monat negativen Cashflow. Klar, wenn wir eine Mieter haben, machen wir einen positiven Cashflow, weil hier ist auch das Equity mit eingerechnet. Jeden Monat, den der Mieter Miete bezahlt, gewinnt man Eigenanteil am Objekt. Wir können das hier in den USA mitrechnen, weil wir jederzeit diesen Kredit, den wir hier oben beschrieben haben, jederzeit ablösen könnten, ohne sowas wie Vorfälligkeitsentschädigung zu bekommen. Ist dieses Haus rentabel? Eine Brutto-Mietrendite von knapp 11%, aber ein Cashflow von 0,2% negativ. Rechnet man das Prinzip dazu, haben wir 5,8%. Ist, es, äh, ist das jetzt ein Objekt, wo ihr investieren würdet? Ich würde es nicht tun, weil der Cashflow unterm Strich für mich hier zu gering ist. Wie kann man das jetzt hebeln oder wie kann man jetzt hier sagen, man verbessert seinen Cashflow? Was sind unsere Kennzahlen, an denen wir arbeiten können? Einerseits können wir sagen, wir bringen mehr Eigenkapital mit. Dann kommen wir unten schon positiv raus. Andererseits kann man sagen, vielleicht wäre es auch möglich, dass 1500 sehr knapp bemessen sind. Das muss man halt rausfinden durch Cross-Checks von anderen Websites. Mit 1600 zum Beispiel. Dann würde dieses Objekt funktionieren. Hier an den Rücklagen und der Management-Fee würde ich nicht drehen, weil das sind Sachen, die ihr behalten müsst. Wenn man 1600 Miete realisieren kann oder hier am Kaufpreis zum Beispiel, weil an dem Haus noch irgendwas zu machen ist, das reduzieren kann und sagen kann, okay, wir gehen auf 140.000, mehr können wir hier nicht bieten, gehen auf die Miete, die uns Zillow gesagt hat und bleiben hier bei 25%. Dann ist das immer noch ein spannendes Objekt. Hier haben wir 12,4% brutto mietrendite Wir haben den Cash-on-Cash Cash mit Prinzipiell von 8,2%. Und in dem Fall wäre das schon wieder ein Objekt, wo man investieren könnte. Muss an dem Haus noch was gemacht werden. Schauen wir uns die Bilder an. Das sieht ein bisschen nach Investitionsstau aus. Ein bisschen Renovierung wird schon notwendig sein, aber das ist nichts Schlimmes. Das Haus in diesem Umfang ist durchaus vermietbar. Wir haben eine Klimaanlage, hervorragend, sieht relativ neu aus, die Fenster sind neuer, der Teppich müsste vielleicht gereinigt oder rausgemacht werden. Also große Renovierungsarbeiten sieht man hier nicht. Das findet man aber auch erst raus, wenn man eine Inspektion macht. Das heißt, mit einem Gutachter durch das Haus läuft und der, Gutha der Gutachter sich das Haus anschaut und einen Report abliefert. Und mit diesem Report kann man dann sagen, man muss am Preis was machen, der Eigentümer muss da was machen oder eben auch nicht. Dieses Beispiel könnt ihr einfach mal nachrechnen, nehmt euch ein eigenes Objekt, rechnet euch das durch, ob ihr damit arbeiten könnt. Die Parameter habe ich euch gezeigt, ihr müsst den Preis eintragen, ihr müsst einfach sagen, wie viel Geld möchtet ihr mitbringen, sind Reparaturen notwendig, das müsste man schätzen. Was sind die Steuern, was sind die Versicherungen, was sind andere Kosten in dem Fall und was ist natürlich die Mieteinnahme, die ihr erzielen könnt. Und daran seht ihr, ob ihr 12,5678%, was auch immer, realisieren könnt. So einfach kann man die Rentabilität einer Immobilie hier berechnen. Alle Informationen sind frei zugänglich und müssen einfach nur übertragen werden und für sich selber bewertet werden. Mein Vorschlag, ladet euch das Tool runter, spielt das an ein paar Objekten durch und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir bei Instagram zum Beispiel at thelucasshow oder hier unter das Video und dann schauen wir, was wir da machen können. Viel Spaß mit dem Tool. Jetzt hast du ein spannendes Objekt gefunden und es scheint auch auf dem Papier, also im Excel, eine gesunde Rendite zu erwirtschaften und der Cashflow stimmt aus deiner Sicht auch. Was nun? Nun kommt der spannende Part. Wie kannst du es kaufen? Da kommt es darauf an, wie du dich hier aufstellen möchtest. Du kannst einen Makler beauftragen und dieser Makler nimmt dich an die Hand und führt dich durch den kompletten Kaufprozess. Also er kann mit FaceTime zum Beispiel oder mit dem 3D-Scan durchs Haus laufen und so dein Objekt für dich greifbar machen, ohne dass du vor Ort gehen musst. Auch den gesamten Papierkram kann der Makler für dich abwickeln. Mit einer sogenannten Power of Attorney, also einer Vollmacht, kann er sogar den Kaufvertrag für dich in deinem Namen abschließen. Maklerkosten 3%, also 3% für den Makler des Käufers und 3% für den Makler des Verkäufers 6% und diese Kosten werden vom Verkäufer getragen. Das heißt, der Makler ist in der Regel kostenlos, aber natürlich preist der Verkäufer diese 6% in seinen Verkaufspreis mit ein. Logisch. Kommen wir zum wirklich spannenden Part des Kaufprozesses, nämlich das Bezahlen. Der Prozess an sich ist elektronisch abbildbar, kein Thema, kann der Makler für euch übernehmen, in eurem Auftrag sogar unterschreiben. Aber bezahlen müsst ihr. Variante 1. Wenn du genügend Cash hast, dann kannst du deine Euros via verschiedene Fintechs direkt auf ein US-Konto hier in den USA als Dollar überweisen. Von diesem Konto aus kannst du dann auch einen Scheck ausstellen, den dein von dir beauftragter Makler zum Beispiel zum Closing, also zum Eigentumsübergang deines Investmentobjektes mitnimmt und dem Verkäufer direkt übergibt. Straightforward, der Prozess ist transparent, schnell und auch sicher. Variante 2: Als Wohnsitz- und Steuerausländer brauchst du hier, weil du ja ein Business sozusagen aufmachst, eine Steuernummer. Das ist eine Formalität, das ist recht schnell. Des Weiteren brauchst du einen Credit Score, nicht Schufa, also ein Scoring, wo geprüft wird, ob du auch entsprechende Bonität hast. Da gibt es auch Mittel und Wege, wie man als Deutscher zum Beispiel einen hervorragenden Credit Score, den man in Deutschland hat, hiermit her übernehmen kann. Aber ganz klar, in dem Fall will auch die Bank Sicherheiten haben. Also wie bereits erwähnt, 100% oder 110% Finanzierungen, das wird es hier nicht geben, das wirst du hier als Investor nicht erleben. Jede Bank will Sicherheiten und je mehr Eigenkapital du mitbringst, desto sicherer fühlen die sich. Also von 20 bis 25 Prozent musst du rechnen, besser sind vielleicht sogar 30. Die Bank prüft das Objekt, was du kaufen möchtest, ganz klar nach ihren eigenen Kriterien. Und sie prüft auch dich, zum Beispiel mit deinen Kontoauszügen, mit deinen Verpflichtungen und Einkommen in Europa. Wir arbeiten hier mit verschiedenen Credit Unions, das sind sozusagen die deutschen Sparkassen und Banken zusammen und haben da auch Erfahrung in diesem Prozess. Also wenn hier irgendwo Fragen bestehen, feel free, schreibt mir bei Instagram, at the und dann können wir eure Fragen bilateral klären. Variante 3, eine Immobilienfinanzierung als US-Unternehmen oder als Teil eines US-Unternehmens. Wir investieren hier direkt selbst, aber wir arbeiten auch im Auftrag mit europäischen Investoren zusammen. Die unterstützen wir bei der Finanzierung und bei der Organisation ihrer lokalen Objekte bzw. der lokalen Firmenstrukturen. Das ist Gold wert, einen Partner vor Ort zu haben, wenn ihr zum Beispiel eine laufende Renovierung habt, wenn ihr Property Management sucht oder wenn ihr zum Beispiel Turnover Management, also das der Umgang mit den Mietern, wenn ihr dafür Unterstützung habt. Also Partner vor Ort, Gold wert. Sucht euch ein Property Management Company in der Gegend, wo ihr investieren wollt, guckt nach den Bewertungen bzw. wenn ihr einen Partner vor Ort habt, fragt ihr den. Property Management kostet im Schnitt so 7 bis 12, 15% je nachdem, was es für ein Objekt ist, was es für ein Aufgabengebiet ist, was die übernehmen sollen. Und das müsst ihr bei eurer Kalkulation natürlich mit berücksichtigen. Wahnsinn! Trotz der Fülle der Informationen hast du bis zum Ende des Videos durchgehalten. Vielen Dank dafür! Mir ist vollkommen klar, dass es ein großes Themengebiet ist und ich über viele Themen auch einfach nur oberflächlich gesprungen bin. Wenn du Fragen hast, dich was genau interessiert, Lass mir deinen Kommentar einfach da unter dem Video oder schreib mir direkt deine Frage bei Instagram at show dann kann ich ganz individuell auf deine Frage eingehen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, damit zeigst du dem allmächtigen YouTube-Algorithmus, dass du hier was mitnehmen konntest und dass das Video auch für andere interessant sein könnte. Mit einem Klick auf den Abonnieren-Button verpasst du keine Folge mehr und damit hilfst du auch noch meinem Kanal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.